September, 8 Uhr in der Früh. Wir nähern uns dem Klinikum der Universität Gießen. Wir fahren jetzt zur Frauenklinik dieses Jahr. Das 175-Jährige bestehen dieser Klinik. Im Hintergrund ist die Kinderklinik zu sehen. Es finden umfangreiche Bautätigkeiten im Zentrum für Chirurgie statt. Dieses ist die Klinikstraße und wir biegen jetzt in die Langhahnstraße ein, an der die Frauenklinik liegt. Abpforte, das Direktorenhaus in der Renovierung jetzt für die 175 Jahre der Klinik. Mutter und Kind von Janke geschaffen. Als Wahrzeichen unserer Klinik findet auch immer als Emblem auf Kongressankündigungen ihren Niederschlag. Das ist der Doktor Reiter, Oberarzt. Derzeitiger Leiter der neonatologischen Abteilung in der Kinderklinik auf dem Weg zum Einsatz. Morgen, Frau Bergmann. Kommen Sie ruhig näher. Wir müssen das mal festhalten, wie es 1989 hier in der Frauenklinik ausgesehen hat. Ne? Vielleicht gucken Sie sich das kommende Generation doch nochmal an. Der Dienstplan für heute? Geburtstag, haben wir das vorführen. Ja, genau. Aber nicht von Ihnen, von der Klinik. Da müssen wir, <lacht> wir müssen uns aber alle schon <lacht> ausgraben lassen, nicht? oder? Oder wir das noch? erleben wir das, ja, das noch? 25 Jahre. Nicht, nicht in dieser Besetzung. Der, der wirkt lang. Immer freundlich. <lacht> Sehr großartig, was haben Sie denn da? Wir haben nur fröhliche Assistenten. <lacht> <lacht> Mit Ton jetzt auch. leist <lacht> lässt sich nicht wählen. Ja. ja, gucken Sie ruhig mal hoch. <lacht> haben Sie Lampenfieber? a little bit time, so you write down your name. It's unfair, isn't it? Yeah, boy. I to ich muss mal schön rechnen. Das ist ganz wichtig? Das nee. Ja. Doch, doch, doch, doch, doch. Ungeheuer wichtig jetzt. Doch. Nee, aber. Frau frisch gebacken. So, frisch gebacken. <lacht> <lacht> Zu frisch. Das ist richtig. Jetzt müssen wir müssen unsere jungen Mitarbeiter bei Laune halten. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Vielleicht. Ich meine. Auch nicht die Zigarette? Nein, nein. Sie rauchen nicht? Ich bin gesünder. Morgen. <lacht> Guten Morgen, Schwester Lächeln Sie bitte mal etwas freundlich in die das das Kamera. Machen? Was? Wie willst du das machen? Das ist für den 200. Geburtstag gedacht. Für den 200.? Oh Gott, dann bin ich mir hier. <lacht> Als Rückschau. Da bin ich ja nicht mehr hier. Bautätigkeit. Ach nee, nehmen nicht. Nicht mich. Da. Die wachhabenden die sollten doch mal hervortreten. Hey. <lacht> so schön sie mir nicht. von Frank K., einer der früheren Direktoren dieser Klinik, aus Würzburg kommend. Das ist der Vorraum unseres Museums und gleichzeitig der Vorraum zum Hörsaal mit Abbildungen aus der Zeit und die Jahrhundertwende als Löhlein. Sendung aus Kiel gestiftet, anlässlich des 70. Todestages von Hermann Johannes Pfannenstiel, der von 1902 bis 1907 hier Kliniksdirektor war und dann nach Kiel ging und dort nur vier Semester tätig sein konnte, weil er dann sich während einer Operation an einer eitrigen infiziert und verstarb an Sepsis. Die Jahrbücher. Bindungsanstalt von Von King, der bedeutende Schriften herausgegeben hat. Hier, eine wunderhübsche Abschwellung des Uterus. für 150 Personen, hier finden immer die alljährlichen Weihnachtsfeiern, die Professor Künstler und seine Frau organisieren statt, dann ist der Hörsaal bis auf den letzten Platz gefüllt mit Patienten, Mitarbeitern und Assistenten des Hauses. Immer eine sehr stimmungsvolle Atmosphäre. Das ist die Automotive-Station, überall hängen die NATO unserer Wanderausstellung von nordhessischen Künstlern auch Künstlerinnen. Ach, wissen Sie, ich schon falsch, Der Arbeiter hat so Keine Scheu. Keine Scheu. Nee. <lacht> der operativen Station, hier werden alltäglich die Patienten-Professor vorgestellt, der nahezu jede Patientin, die zu Eingriff Griff kommt, selbst untersucht. <lacht> Immer bei der Arbeit, mit dem Macintosh sie und denn? Vertraut. Bitte. Ich mache einen kleinen Rückblick auf die Klinik insgesamt. Das ist von Liebig, nachdem dem unsere Familie benannt wurde. Die Auswahl der Journale, die hier derzeit gehalten wird. Die namhaftesten wissenschaftlichen Zeitschriften unseres Fachgebietes. Bibliothek mit einer hervorragenden Sammlung antiker Bücher unseres Fachgebietes. Ein Schatz eigentlich den es vor Diebstahl zu sichern gilt, was sich schwierig gestaltet. Hier finden die täglichen Besprechungen um 16 Uhr mit Ausnahme Mittwoch. von Mittwoch statt. ist die Galerie der ehemaligen Kliniksdirektoren von Rittgen der die Klinik von Heger übernahm, der nur den Lehrstuhl innehatte, Kehrer, der durch die ersten Kaiserschnittoperationen bekannt wurde, Alfeld, frank Franke hey und Opitz und die Perspektive aus der Klinikleiter hier die täglichen Besprechungen abhält. Klinikshof. Das, das ist die Wochenstation. Mit der Front zum Innenhof. Da oben die OP-Station und darüber die Privatstation. Und hier die Röntgenklinik. Hier ist der OP-Trakt, unsere Oberschwester, Ach. ja das dürfen wir doch nicht verpassen, ja Schwester Kai, zeigen Sie mal ihr Ihren Tätigkeitsbereich, ist doch nicht schlimm, wo gehobelt wird von Späne, Aber ja, das ist die... Die Höhergruppierung, wissen Sie? Dann sieht es so aus. <lacht> die ich für das gesamte Personal machen muss. Und für zwei Kliniken darf man für nicht zwei vergessen. Kliniken, ja. Für die beiden ja nicht. Ja. Genau. Ja. Mann. Das ist die neue Kamera. Nein. Und ich ja auch im Hotel eingesetzt. Ja. Sie können vielleicht gleich mal die OP-Räume aufnehmen. Mach ich. Äh, IVF-Bereich. Das ist also jetzt hier. Konstruiert. Alles modernste ausgestattet. Klinik auch hier. Der Tribut an die Musen. Die Schleuse für den OP-Bereich. Hier sind die modernen OPs. Ja, ja, ja, ja. dann läuft die Kamera. Ne? Also, das ist jetzt alles schwarz-weiß hier. Ja. Ja, so. Ja, bin ich ein guter Geist. Wie lange sind Sie schon im Haus bekommen? 20 Jahre. Das sehen Sie. Einfach unerwähnt, dass man hier entdeckt werden kann, ja? ja. Ich, ich habe der Frau Mai schon bescheid gesagt, dass sie mit dem Frisuren hier rum. Dass sie, dass sie was? dass sie ihre Haare kamen soll. Ja, genau. Das muss sie dir ja sagen. Jetzt ist mal gut. Wir haben doch schon den Vertrag für Olivo. Ist der Woche hier und ach, so ein ne? Ja, genau. Und äh, er meint, es, es kommt der NAW. Ja, der kommt, aber manchmal kommen die auch ein bisschen später. Das geht schon den Zustand. So, Welt, ist, so ist es, ja. Und ich weiß es nicht, alles gut. wir mal einen auch mal? Dürfen wir da mal reinfilmen? Ja, ja. <lacht> Nur mit Ihrer Zustimmung. Ja, ja. Ist das in Ordnung? Nee. Die das Dash ist vielleicht weg. Ja. ja. Wenn ich jetzt nicht geschildert habe. Ja, aber das tut. Ach, Leute. Süß. Gut. Nein, ich meine auch, wir brauchen doch eine suffiziente Beatung. Ja. Natürlich. Und das, das ist die Einheit, die ja. funktionstüchtig ist. 12.000 Mark, ich weiß nicht, das ist viel Geld, aber wenn man dagegen hält, wofür es ja. eigentlich wenn gedacht sieht, was, ist, dann, was alles gekauft wird. dann müsste das eigentlich drin sein, ja. ja. Na, wollen wir sehen. Das ist noch nicht entschieden. ist mhm. ja. <lacht> also der Die Bilder Ober sind Heber. immer schlimmer, die sind immer schlimmer, die Bilder. Ja, also in der Familie manchmal, wenn ich das sehe, bei den Geburtstagsfeiern weißt oh, war ja, das ist schlimm. gibt eine sehr schnelle Durchführung von Kaiserschnitten im Notfall. Wir gehen nur wenige Minuten von der Indikationsstellung bis zur Durchführung des Eingriffs. In Jawohl, <lacht> wie gut, dass ich gerade Sie hier antreffe. Also, das gibt's doch nicht. Jawohl. Geht hier rum, ohne was zu sagen. Das gibt's doch nicht. Das ist weinig. Und so, was ist das? Das ist eigentlich mehr für einen Eigengebrauch gedacht. Ja? Ja, das ist zu leidenhaft natürlich. Ich weiß nicht, ich habe ja die Befürchtung, das wird irgendwann... Aber nicht, nicht zu diesem ja Jubiläum. Nein? Nein, nein. Kann man das? Ich bin ja. bald ein Vierteljahrhundert hier. Ist nicht wahr? Ja, von 65, dann habe ich mal drei Jahre unterbrochen. Und äh, wann haben die angefangen hier mit dem Ultraschall? Ähm, hier unten yeah. 79 sind wir hierher gezogen. Januar. Und das hat 70. das gleich Herr Fröhsa rausgeholt, Ja, der hat sehr ja schon Von vornherein. vornherein. Ne? Wann hat er angefangen mit der Ultraschall? Ähm, Ach angefangen, also ich bin 77 im Kreißsaal, da war der oben auf der ja. jetzigen äh, Privatstation, ne? ja. Da oben, hinten, hinter dem da war ja. der Kreiser ja hinten. Jawohl. Und da hatten wir äh, schon, schon ein Bild zum so B-Bild. Ne? Jawohl. Nee, nicht das nee, eben das Das mit den Zeichen. Die ja. schweren Kasten. Ja, nicht schlecht. Der da fest eingestellt wurde, ne? Geschichte der Medizin. Den hohen technischen Standard dokumentieren. Ja, das ist sehr ja Jawohl. Ja, ne? Ich bin seit 1980 hier, ja. 80? Ja. Damals mit dem Chef. Ja, war das im selben Jahr? Ach, ja, es kann High Tech. Ist das die neue Kamera? Nee, das ist das ist meine alte. Ja. Haben wir eine bekommen? Oder? Ja, ich weiß nicht, es ist, der Chef ist, spricht ja immer davon, dass äh, Filme gemacht werden sollen, aber ich habe sie noch nicht gesehen. Dass eine kommt. Und von welcher Firma soll die sein? Auch von. Toni. Das ist aufgepasst hier ein Waiver für Sie, dass man nicht arbeiten muss. Dass Sie das gleich mitnehmen kann, die Patientin? Ja. ja, ja. Ja, besten Dank. Die Polyklinik. Jetzt? Wir, wir hatten das doch umorganisiert. So wie wir es besprochen haben? Ja. Und klappt das denn einigermaßen? Das ist halt immer schlecht, sind halt morgens ziemlich viele Leute schon da. Ne? Äh. Ich komme um halb acht, sitzen hier schon meistens sechs Patienten. Ja. Die warten dann schon da noch auf, auf die Aufnahme? Ja. Und Aber die Aufnahme noch läuft noch immer noch für das ganze Haus hier? Nee, nur für die OP-Station. Ja. ja. Okay. Für die ganze Zeit. Die Konservative noch nicht? Nee, das wird drüben gemacht, in der onkologischen Ambulanz. Ja. Ja, das ist ganz unerheblich. Wie lange sind Sie jetzt? Ich bin in zehn der lange, ja. Zehn? Ja. Und wo waren Sie vorher? Ich. Ja. In der Show Ist wahr? Mhm. In der Warte mal, ich gucke mal, ob es im Buch drin steht. Moment. Ja, jetzt. Ja. Der Dr. Kirschbaum. Wie immer bei der Arbeit. N A g ich glaube, ich glaube es reicht. Der Erste. Ja. Unwichtig ist. Ich dachte, es wird jetzt ein Film gemacht und der mit dem von Pfannenstiel verglichen. Der hat ja kein. Ich wollte ihn ganz herzlich zum Geburtstag gratulieren. Ach so, ja, wir. ja. Aber nicht, nicht fotografieren wir nicht. Ja? Warum nicht? <lacht> Warum nicht? <lacht> ich ja. wünsche nämlich gerne noch keine Fotos mit dir. Da geht vielleicht aber ab kaputt. Nein, nein. Sehen sich mal angehen, das ist ein absolut unterbeschäftigter Oberarzt. Das man, das solche ich glaube, ich habe es gut stehen bei oder? Was? <lacht> ich glaube, ich habe einen guten bei Ihnen oder? Ja, aber, aber wie? Das wissen Sie doch. Mein General. Ich habe gerade poly Wie sehe ich denn das? Da müssen Sie auch den Herr Bahr Oh, den habe ich schon heute okay. Morgen auf dem Fahrrad habe hab ich schon auf dem Ich habe gerade Beanstandungen in dem großen PIO-OP, dass da keine Lüftung drin ist. Das ist schlecht. Das ist total schlecht. Ist ja gar nichts zu Nein. machen. Und, äh, wegen der, wir müssen die Fenster auflassen und dann kommt also der Schlauch von der ich da heute und mache, jetzt morgen wieder ganz ja. Das ärgert mich. Ja. ja, mit Recht. Mit Recht. Ich ähm, will doch mal sprechen mit den Fahrern. In, in dem Kleinen ist es doch drin. Ist macht, nichts, macht nichts. Äh. Das auch mit dem mit der Anpflanzung hier. hier. Ja. Hier ist V. Achenbachsreich, auch genannt Café Achenbach. Was ich, das ist das Dachgeschoss mit den Assistentenzimmern und also mit den Diensträumen. Der Arbeitsplatz von Frau Meid und von Frau Jelinek. Das Plakat stammt von der Ausstellung, die wir im Schloss Gotthau organisiert haben. Versuchen wir es nochmal im Fotolabor bei Achenbach. Ich bin aber heute ganz in Zivil. Das macht nichts. <lacht> das müssen wir doch mal festhalten: ich habe vorhin gesagt, hier ist das Fotolabor früher mal Kaffee Achenbach genannt. Das <lacht> Zu ist, wem haben Sie das gesagt? Das habe ich hier auf das Band gesprochen von, dem, von der Filmkamera. Aber das entbehrt ja jede Grundlage. Ne? Das Kaffee Achenbach, das war oben. Und wo war das? Oben, eh, unterm Dach. Und seitdem ich da unten war das nicht mehr Kaffee Ambach? Dann war nämlich viel, viel Arbeiter. Da. Das war so die letzte Zeit von unserem Chef. So. von äh, Professor Kepp. Ja. Laboratorien. In, in, in Dienstkleidung arbeiten. Arbeit? Ich mache doch jetzt die Ober-Aufsicht, da kann ich dann nicht mehr arbeiten. Ja, das ist halt. <lacht> <lacht> Gut, den einen Tag darfst du noch genießen. So ja, wann haben die denn sich mit Ihnen in Verbindung gesetzt? Ich habe gerade eben angerufen, also ich weiß nicht, ob sie den überhaupt nochmal anrufen müssten, aber... Ich auf jeden Fall habe ich das Programm bestellt. Der hatte oben angerufen. Ja. ja, ich will nur wissen, wann es kommt, damit ich mich auf einrichten kann. Wann haben Sie ein Buch gefunden? Gibt es nichts. Es gibt sowas also über quick aber nur in dem MS-DOS-Format. Ja. Also, da habe ich mir jetzt was abgeschrieben. <lacht> da in der Bücherei, habe das hier unten mal probiert. Also, eigentlich funktioniert so, wie ich mir das vorstelle. Ich werde jetzt nochmal probieren, ob das mit dem Excel... Machen Sie mal die ersten Versuche vielleicht? Habe ich da schon eben mal probiert. Alles klar. Mit dem, was ich habe, weil das ja auch kein quick ist. Das ist ja ein anderes. Das ist ja nur Interpreter hier, das Ding. Okay. Und kein Compiler. Aber ich, ich guck's mir geht. gleich mal an. Ich, ich will nur erst äh, den Flur aufnehmen und die Poster und so weiter. Alles klar? Bis nachher. Das ist nach oben. Das ist das ich hab das auf der Diskette von Frau Jelleneck. Gabi richten. Nee, nee. Das ist ein Gibt es, äh, es eine... Eine Dokumentation. Eine. Also. Die Onkologen müssen sich ja auch ausweisen. Ist da die Galle worden? Die Arbeit von Herrn Barnes an Zellkulturen über den Sauerstoffverbrauch in Abhängigkeit vom Sauerstoffangebot ist hier ausgestellt. über die Graslaufzentralisation des Feten, bei akuter Asphyxie. Herrn Lange, Roma und Professor Künzel. Ja, wer kommt denn da? Nein, nein, nein, nein, nein, hier, nein, der ja, kleine Jungs. <lacht> ja, da kommen Sie ruhig ein bisschen Wolltest näher. Sie alles hier aufnehmen, oder? Einmal... Einmal rundherum. Das ganze Haus. Ja, nur was? das, was sich anbietet. Runter? Ja. Oder was, was ja. Was vor? Nein, ich habe nichts Na, vor. Nein, ich weiß nicht. Es sieht so verdächtig aus. Nein, nein, nein. Man verdächtig? muss es mir irgendwann mal machen. Ah ja, sicher. Man muss was machen. Da, aber muss ja nicht unbedingt jetzt sein. Wie ist die? Wie läuft die Vorbereitung für die Experimente? Oh, schon gut. Wir sind aktiv. Wir sind aktiv. Ah oh, ja, klar. Alles gut. Mein Stahl ist fertig, ja Schafe gerne kommen. <lacht> Na ja, ist Naja, also Good. ran mit. Dankeschön. Ich finde das ja auch hübsch hier mit dem... Also, das hat's halt gut gemacht hier. Ja, finde ich auch. Und da kann eben jeder sein wissenschaftliches Gebiet ausstellen. Ja. Der Laborbereich. Probieren. Oh mein! Die dazu. Nein. Ja, das Labor mal kurz zeigen. Was läuft hier? nicht Filmreif, was Sie machen? Nein. Das ist noch nicht. Da hätte ich dem... wir noch ein bisschen warten müssen. Machen Sie jetzt den Trockenkurs? Ja, das ist der Trockenkurs. Frau Wein, kommen Sie näher. Sie sind sowieso schon im Bild. <lacht> so kennen wir sie gar nicht. Doch, schüchtern, wie immer. <lacht> Rot angenommen. Es <lacht> ist ja ein Farbfilm. typische Aufnahmen von mir haben. Im richtigen Leben. Eben. Hier ist die Mikrosphären-Messeinheit. Mit dem Lithium-Detektor, der sehr lange defekt war. Und jetzt wird das Programm gerade entwickelt, um die Mikrosphärenmessung hier im Hause durchführen zu können. Hier ist der TOP unsere Schafe operiert werden, die Messeinheiten, und Frau Franke wird gerade eingearbeitet, damit sie die Stelle von Frau Meid einnehmen kann. Hier macht Dr. Berger seine Untersuchung über die energiereichen Phosphate und ihre Veränderung bei Asphyxie. Platz von dem Dr. Walter Schmolling. Er untersucht die Beatmungsparameter der Schaflose mit und ohne Endotoxin-Vorbehandlung. laufen hier vorne und die Blutproben werden im hinteren Teil analysiert Katecholamin Messungen ja, oder Blutgasmessungen werden hier vorgenommen und arbeiten. Ja, ich störe <lacht> geht alles ganz weit ja. Ich nicht immer auf seinen Glasen Windschatten. Ja. Das ist mit, mit, mit, haben wir schon die, die Tage, die 120 Tage also, Schwangerschaft? Ja. Und für die kommende Saison haben wir das schon in diesem. Das geht ja auch gar nicht, weil ja nicht wissen, die Tiere... So, wollen Sie es denn auch nicht machen? Ne, ist gut, ist gut. So, nur alle paar Stunden mal, das bringt ja. nichts. Zeigen Sie uns mal den Götter. Ja, ist offen. <lacht> ja, kommen Sie mal. Ja ja ja ja ja ja, kommen los. ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nicht immer ich. Wir sind Leute, die sind besser drauf. Nee. Ohne ich Sie noch? lief hier nichts von unseren Experimenten Gar nichts. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und hier sind für Herrn Kleinschein, oder wessen das sind ist das? Alles. Für seine Laparotomie ne? Mhm. Und die Meerschweinchen, für wen sind die? Der ja, Kirschbaum, der Grünne. Jawohl. Und wie viel haben wir jetzt schon, naja, oh das ist doch sehr gut. Ja, der ja, hat doch schon mindestens 10 Stück verarbeitet. Das ist doch sehr gut. Ja. Endokrinologische Labor, ehemals Gips, dann Baumann, jetzt wieder Gips. Oh, nein, um zu Willen, ein bisschen heute die Photogen. Das stimmt nicht. <lacht> nee, wir hoffen, die müssen erkältet. Das wird auch im Film nicht abgebildet. <lacht> das, das, das wird ignoriert hier. Krank sein gibt es ja Doch, nicht. Aber das ganz ist böse ja Das ist unfair. Das ist ganz <lacht> unfair. Unvorwarnung. Ja, eben. Das ist eben Leit-Berichterstattung aus der Frauenklinik. Das ist kein Eis mehr. <lacht> Hier sitzen unsere Hoffnungsträger. Ist nicht so? Was sind diese Aufnahmen überhaupt gut? Was? Was diese Aufnahmen mit dem Chaos gut sind? Dokumentation. Dokumentation. Die meisten Arbeiten in der Frauenklinik. Kurse Kurze wie steckt man einen Pigafist aus einem Prozess zurück? Auch das will gelernt sein. Alles schnell geht. Ja, aber. Sie waren zwar erstaunlich günstig, die Programme, aber. Das wäre auch der MS-DOS nicht so, dass ich auf den Compiler zwei Wochen warten muss, ja, das Ja, für wen ist die Dokumentation Für mich? Ist das ein neues Spielzeug von Ihnen? Nein, das ist schon drei Jahre alt. Ja. das oder was? Ja. Ach doch, ja. Ach, doch. Die ja. Also. Ist doch nicht schlimm. Nee, nee, nee. das ist schlimm. Bei der Arbeit lassen wir uns gerne filmen, aber nicht, wenn wir nach Hause gehen. <lacht> nicht, wenn wir nach Hause gehen. Ich wollte auch mal reingucken, Hat Das ist doch nichts los jetzt. Nicht? Also, wofür machen Sie das? Eigentlich mehr für mich. Äh, also jedenfalls nicht für diese 175 er Na Gott sei Dank. Denke, also, wir es wird gut. auch nicht publiziert ohne Ihr Einverständnis. Können <lacht> ja, Sie auch mal Klinik ausmachen, also. Na, ja, das glaube ich wohl nicht. Aber, aber ich finde es wichtig, dass man das alles mal festhält. Ist doch nicht? Na, ja, das würde ich aber auch sagen so aus, als hätte man nichts zu tun. So ist es, genau so. Kaffeetaten dürfen Sie natürlich nicht fotografieren, das ist nämlich verboten. Also, man muss doch mal Kaffee trinken dürfen. Nee, ja. in zwei Etagen. <lacht> ja, die das ist. Aber, ist das nützlich? Ja, das ist doch so was. Das ist dann Kann ganz ich mir das Arbeit? mal mitnehmen? Ja. Wenn ich keine mehr benötige? Ja, ja, ja. ja. Ganz herzlichen meine Dank. Meine und Schuhe zu Hause die sind eben im nicht besonders. Stehen. Und dann nehme ich mir die mal mit. Input Action wäre es auch viel besser, wenn ja, wir weißt du, nee, was machen. Ja, weil Ich, ich komme komm mal, komm mal morgens. Na, da wenn der Highlight. Betrieb äh, auf vollen läuft. Ja. Da ist Highlight dann ja auch allerdings. Denn ja. sonst bei der Arbeit. beobachten. Ach, ich hier. Ich habe Bürotag. Das ist schlecht. Was kommt Herr Musmann denn? Der ERT beim Ah ja. Naja, dann Nachmittag sitzt er hier immer. ne? Dann kann ich ihn ja hier mal ein bisschen aufnehmen. Herzlichen Dank. Es muss irgendwann mal sein. Wir eine Fotografin. Die ist so überbeschäftigt im moment. Ich habe das liegt die, an Ihnen. Unter anderem an mir, das ist wahr. Das ist jetzt nach dem Einbetten. Das ist jetzt die, die Waschprozedur. Das ist das Eindecken der Schnitte. Hat das vertraglich eigentlich geklappt jetzt inzwischen? Ha, tja, der Brief von Professor Künzel ist vorgestern rausgegangen und ich bin dauernd schon am Probieren, die Frau Kirchner zu erreichen. Ich hoffe, das wird ja. diese Woche noch klappen. Das hat äh, ein bisschen Hörbe verursacht, aber Bei eigentlich äh, ja, weil die klinische Chemie, die halbe Stelle. Äh, beanspruchten. Ja, würde. aber der Professor Katz hat es ja wohl darauf verzichtet, denn ja, ja. Lautete jedenfalls der Brief von Professor Ja, genau. Aber ja, zumindest hat er eingehakt, weil er dachte, dass wir eine halbe Stelle, die er für sein so Zentrallabor mhm. beanspruchen könnte. Ja, das ist ja ein Problem. Okay. Okay. Okay. Keine Angst. Keine Angst. suchen wir erstmal die Verantwortlichen. Jawohl. <lacht> Der verantwortliche Stationsarzt. Ja, das war Ich werde bei Arbeit. Von der Oberärztin Dr. nieder. Wir haben gerade eine Patientin aufgenommen mit einem Lymph in der rechten ja. leiste. Sie entwickelte heute Morgen sämtliche Temperaturen und mit, mit ist das die Patientin nach Lobektomie? Das ist die Patientin nach Probectomie, ja, ja. Ah, ja. Und äh, da war doch ein inflammatorischer Zustand nach der Operation, der lange behandelt wurde. Sie wurde mit Lymphdrainagen behandelt und ja. wiederholten äh, Lymphsekretpunktionen ja. aus der rechten Leiste, weil sie da einen Lymphstau hatte ja. und äh, das hat sich offenbar jetzt infiziert. Hm. Wir haben jetzt wieder punktiert, sind 80 Milliliter gekommen, wir haben Blutkulturen hm. abgenommen, haben auch das Lymphsekret in die Hygiene geschickt und erwarten nun, dass wir den richtigen Keim mit unserem Antibiotika behandeln. Jawohl, ja besten Dank. Mal sehen. Die Schwester Lydia ist gar nicht da, oder? Nee, die ist da. Hat frei. Das läuft auch ohne die Jungen mal. Ja, gut, lang jetzt muss es zum Ende zurück bis hier. Wieso zum Ende? Ah, ich meine, Dienstig halt. Okay. Ja. Dienst okay. Was macht das Auto? Auto fällt gut. Ja, ist auch ein Traum. Fahrzeug. Ich habe es jetzt mal sauber gemacht, weil es auch sehr schnell. Wenn man so lässt, das ist Dunkelblau, das ganz... ist immer ein bisschen. Ja, das sowieso. Ich hatte vorher ein schwarzes, das war besser, weil ich da so Kunstleder. sitzen so, Wenn man da mal einen Vogel drauf gemacht hat, ist das nicht so schlimm. Weil wenn das jetzt abends oder tagsüber irgendwo unter Bäumen stehen lasse, ist das gleich voll. Ja, das ist ich hier, die Tauben. Das ist überhaupt <lacht> auch. Äh... Ja, ja, und wenn Ihnen dann so drei Tauben am Tag ins Auto machen, auch voll zippern. Dann, dann ich kann mir vorstellen, wie das aussieht. Ja, das ist mal. Ich wollte auch kein Leder mehr haben, das ist Kunstleder, weil halt. mit, einfach draufspielen, mit was der ich es ab? Bei mir ist Postpresso. Also diese Geschichte, die da ja, nicht mein Sohn ist Fleder. Ja, ne, das, das ist wieder so, also ja, ne, nicht. Das bin ich ja auch noch. Nein, das sind auch Probleme. Das sind auch was Klingeln. Ich gehe doch mal besser. Im Aufschlag, weil ich würde mich niemals kalt machen, Ah, okay. Nur die Gabel? Was gibt er denn? <lacht> BAT, BAT 5? B. Was, D? Nein. Das ist sofort, B. dann können Sie mich den ganzen Tag filmen. <lacht> Wie hoch ist Ihre Gabel, Herr Trottner? Doch, ich nehme dann auch BAT 5. Ja, das heißt. Und im Moment? Also, 5 ist ein bisschen wenig. Im Moment, 1 Hubilo. Aber wir haben Sie doch höher gruppiert, <lacht> <lacht> oder nicht? Noch nicht. Wieso nicht? Ist das noch nicht möglich? Ja, das dürfte jetzt auf diesem Monat möglich sein. Haben wir den Antrag nicht schon ausgefüllt Nein. Aber Herr Amadi will einen haben. Ach, Ach ja. Ja. <lacht> ja, weil der ist ja auch gar nicht so. Ja. Ja. Ist das noch für Berlin, Frau? Hier mit, oder? Das ist nur noch für Berlin, ja. War das das, was Sie okay, gestern mach, neu gemacht haben? Hab ich habe jetzt auch nichts anderes mehr im Moment, bis nee. ich es nicht fertig habe. Nee, das ist auch gut so. <lacht> Aber die Ausdrucke habe ich jetzt alle? Das war Aber ich muss jetzt nur zusammenflicken. Hatten wir eigentlich. Äh, Sie haben jetzt alle Abbildungen gemacht, die wir. Von denen auch die also existieren. Das heißt also auch von, dem, von der Abbildung über die Lunge, nicht? Lunge, ja, Lunge auch. Okay. Und welche. Ich will da nochmal anrufen, wer mal gerade ist. ein Frauenklinik in Gießen. Ich wollte gern ein Mac Quick, äh, Quick Basic bestellen. Und äh, da müsste ich aber von Ihnen wissen, ob das am Lager ist. Wir brauchen das ganz dringend. Danke. Ja, ist nicht da. Hey, an wen könnten wir uns denn wenden? Wir brauchen das ganz dringend. Tage. wenn, wenn ich es über Sie bestellen will, ja, und das geht dann per Express hierher und per Nachname wahrscheinlich, oder? Alles klar, ähm, ich sage Ihnen noch mal Bescheid. Ja, herzlichen Dank. Jo. Alles klar, wir kriegen fünf in fünf Tagen. wollen. man uns immer zur Unterschrift das vorliegt, wenn wir einen Computer kaufen oder so etwas? Der hat zu mir gesagt, wir sollen Ihnen das, denen das hinschicken, irgendwas, eine Bescheinigung, dass wir bekommen. Ja, bislang waren das Formblätter von Apple, die vorgelegt werden müssen. Aber wir haben wahrscheinlich in unserem Macintosh Ordner noch Blanco Formblätter. Formblätter. Wann ist das Wissen eine dass er mal in, in, Ja, oder können Sie einen Zettel hinterlassen? Ja, das wir oder ist es sicher, dass, dass weiß, er zwei Stunden wieder, wieder da sein. ist? Also, da. Alles, Und, alles, alles, alles, ja? ja, gut, er möchte doch mal die Frauenklinik anrufen. Und zwar ähm, können Sie durchwählen äh, über das Haustelefon? Nee, ne? Ich glaube, das Und, ach so, dann müssen Sie die 702 vorher wählen und dann 3305 oder 3290. ich meine dass er das jetzt macht wenn ja? ich jetzt das so lassen ja ich ich ja. mhm. das war auch gut. gut wir teilen wir teilen uns gerne mal gucken wir noch alles das nicht so gut ah, ja wird schon gehen ja, das ist so gut. Das ja, Das ist das